Aber, gut, fangen wir an. Ich habe schon mal durchgezählt, Top 0. Achso, erstmal hallo, willkommen zur 160. Fraktionssitzung, heute am 13. August 2016. Läuft die Kamera wenigstens? Ah, perfekt. Sehr gut, haben wir das schon mal. Ähm, für die Zuschauer im Stream und die Zuschauer, die sich hinter das Video angucken, in welche Kamera muss ich jetzt gucken? In die, ne? Hallo, Kamera. Ähm, wir... Versuchen heute etwas Neues, nämlich jemanden extern in die Fraktionssitzung zu holen. Der Olaf Wegner sitzt in Wuppertal. Ähm, dafür gibt es diese große schwarze Box, die euch da gleich manchmal vielleicht im Bild ist. Ähm, das funktioniert noch nicht hundertprozentig, aber wir werden das gleich irgendwie hinbekommen. So, Top 0 ist Feststellung der Beschlussfähigkeit. Es sind genug Leute hier. Ähm, und wir stimmen ab über nicht öffentliche Teile. Es gibt keinen Tagesordnungspunkt für den Mitarbeiteröffentlichen Teil. Das stimmt so nicht, lieber nee, Grumplinger. das Stimmt auch nicht. Ich bin jetzt durch das, ich bin nicht mehr dazu gekommen, dass das ist. Okay, dann erkläre ich auch das für das Video noch eben. Die, der Protokollrechner hat die Tastatur nicht angenommen. Protokollieren ohne Tastatur ist schwierig und deswegen machen wir das jetzt direkt an dem Laptop und alles ist umgebaut worden und so weiter. Leider können wir heute nicht. Ich muss die mit der Technik. Und wir können auch kein Bild auf unsere internen Monitore hier machen, weil irgendwie geht nicht Ach, nach dem NRW-Tag. Ist irgendwas anders? Gut, ähm, wir hatten aber gestern, wir hatten aber gestern äh, andere Tops noch. Ne? Okay, ich, ich mache schon mal die nicht öffentlichen Teile, Mitarbeiter nicht öffentlich. Ähm, wir haben eine Beschlussvorschlag-Personalie, dann noch eine Beschlussvorschlag-Personalie, etwas Rechtliches, ein bisschen Strategie und Sonstiges. So die Beschlussvorschläge, da brauchen wir keine Zeiten hinschreiben. Das Rechtliche. Wie lange brauchen wir ungefähr, liebe Leute? 15 Minuten. Strategisch. Frank, wie lange? 15 auch. Max. Also sagen wir mal 20 Minuten. Dann haben wir noch, dann haben wir noch äh, Sonstiges. Hat jemand Sonstiges noch für den... Tücken der Technik und so. So, hat jemand sonst noch was für den nicht öffentlichen Teil? Das ist nicht der Fall. Dann nehme ich das sonstige jetzt hier hinaus. Hinaus, hinaus, hinaus. So, im mitarbeiteröffentlichen Teil haben wir einen Top-Strategisches. Funktioniert äh, super. Mach du, ich kann nur noch lesen, anscheinend. Heute mag uns die Technik nicht. Gibt es äh, außer ein strategisches Teil von Moni und ein strategisches Teil von Simone noch einen Mitarbeiteröffentlichen Teil? Ebenso auch Strategie, maximal fünf Minuten. Ein strategisches fünf Minuten vom Ein strategisches fünf Minuten vom Joachim. Moni, wie lange brauchen wir? Zehn Minuten für die Moni, Simone. Zehn Minuten für Simone. Und 20 Minuten für Joachim. So. Gut, verstehe. Dann haben wir eine halbe Stunde. Jetzt lädt es neu, ich drehe durch. Jetzt stehen die Zeiten unten nicht, die ich da eingetragen habe. Alter, diese Technik. Das Pad ist abgestürzt. So. Oben haben wir 30. Nee, unten haben wir zusammen 20, 40, 40 Minuten. Also, wer ist, oder, oder anders, gibt es noch einen Mitarbeiter öffentlichen Teil, den ich jetzt vergessen habe? Nein, das ist nicht der Fall. Dann sind wir bei einer Stunde, 10 Minuten. Wenn ich richtig gerechnet habe, ist jemand dagegen, dass wir diese nicht öffentlichen Teile so durchführen? Das ist nicht der Fall. Dann fangen wir damit an? Stunde zehn Minuten, ja 70 müssten es sein. Frank. Ja, nur ganz kurz für die Vorplanung, äh, weil Dirk und ich haben 13.30 Uhr äh, eine Anhörung, das heißt wir müssen da sehr pünktlich aufhören. So wie die Tagesordnung gerade gemacht haben, ist dieser Strategieteil nicht öffentlich ganz am Ende. Ähm, vielleicht kann man das so sortieren, je nachdem wie wir vorwärts kommen, dass wir den auf jeden Fall vor 13.30 Uhr halt behandeln. Gut. Ich gut. Dann raus müsste, ja. gut, Simone ist ja im nicht-mitarbeiter-öffentlichen öffentlichen Teil und bei euch. Zur Not musst du dann den Dirk informieren über das, was rechtlich war oder so. Da müssen wir das hin und her schieben. So. Ja, gut. Sehr gut. Ähm, dann kommen wir jetzt zu Top 1. Pro, äh, Genehmigung des letzten Protokolls. Möchte sich jemand gegen die Genehmigung des Protokolls von der letzten Sitzung aussprechen? Das ist nicht der Fall. Dann haben wir das Protokoll damit angenommen. Wir sind bei Top 2 Bericht der Pressestelle. Mario, bitte. Ja, moin. Ich hoffe, ihr hattet schöne Sitzungsfreizeit. Ähm, wie gestern auch in der Referentenrunde fange ich mit einem kleinen Rückblick an. In der Sitzungsfreien Zeit äh, waren wir auf der Gamescom. Das wird dem einen oder anderen was sagen. Ähm, wir waren damit äh, Unterstützung des Kreisverbands Köln, äh, mit zwei Ständen außerhalb des Messegeländes und haben äh, insbesondere auf die E-Sports-Anträge der Fraktion hingewiesen. Ähm, wir waren mit einer LAN-Party am Game-Treff im Stollwerk Bürgerzentrum. Ähm, die beiden Stände sind mit inklusive Cow Office, allerdings ohne den Anhänger sind sehr gut gelaufen, die Leute sind auf uns aufmerksam geworden, wir haben ohne Ende Giveaways verteilen können, insbesondere unser Plakat Gamer-Plakat wurde uns fast aus den Händen gerissen. Das ist also richtig gut angekommen, die Stände waren gut platziert, wir haben das vor Ort gut gemacht. Der Game-Treff war ursprünglich im Historischen Rathaus geplant, das konnte durch die Raumlage dann nicht gemacht werden, wir sind umgezogen. Das hat der KV Köln gut gemacht, also richtig auch spontan, mit Unterstützung des OKSH. Wir haben dann, wenn ich das richtig weiß, auch verschiedene Zielgruppen direkt dort angesprochen, so dass es auch gefüllt war. Ich danke allen Abgeordneten, die da waren und sich da eingebracht haben. Danke Olli. Ähm, dazu komme ich dann gleich nochmal. Äh, Gamescom war also im Ganzen äh, für uns recht erfolgreich. Wir haben uns gut dargestellt. Ich warte eben, bis der Witz alle kapiert haben. Dann machen wir weiter. Okay, danke. NRW-Tag. Ähm, jetzt Wochenende. Ähm, ein Ergebnis ist, die Technik hier funktioniert nicht mehr. Ähm, ein anderes Ergebnis ist, äh, Wir konnten uns hervorragend präsentieren und dabei sogar auch politisch wirken das heißt wir haben nicht nur luftballons geknetet und cocktails ausgeschenkt Ich möchte aber erwähnen dass wir kalkuliert hatten mit 1000 besuchern am stand pro tag und 500 auszuschenkenden cocktails die waren nach anderthalb Stunden erledigt. Wir haben in Summe am ganzen Wochenende 3.630 Cocktails ausgeschenkt an, mit, an, Besucher, an Besucher. Schön wäre es gewesen, es wäre manches leichter zu ertragen gewesen. Wir haben 36,8 Kilo Mais in Popcorn umgewandelt und verteilt. Wir hatten mit Abstand den attraktivsten Stand und haben Lob von allen Seiten bekommen. Großen Abstand den attraktivsten Stand wir haben uns die anderen angeguckt. Es waren Abgeordnete da und haben ihre Politik an Bürger verkauft. Und ich möchte mal namentlich danken. Grumpy, Frank, Daniel, Olli, Simone und, mit, und auch Dirk, der ja, aber du warst ja wenigstens da. Alle anderen waren nicht da. Ähm, Olaf, Olaf Entschuldigung, ich bin noch nicht ganz fertig. Ich bin noch nicht ganz fertig. Olaf war auch, den habe ich vergessen, natürlich. Olaf, ich hoffe, du nimmst mir das nicht übel da irgendwo in Wuppertal. Ähm, ja, das war abgesprochen. Ähm, aber tatsächlich haben äh, vor Ort Menschen nach Abgeordneten gefragt. Ähm, für den nächsten NRW-Tag empfehle ich, ähm, das rechtzeitig äh, an diese Kleinpartei zu geben, dass dann das, der Bundesparteitag nicht äh, dagegen in Konkurrenz steht. Nein, tatsächlich ist das schade. Auch bei der Gamescom ist es sehr schade. Wir haben bei der Gamescom äh, auch eine Podiumsdiskussion absagen müssen, ähm, unter anderem deshalb, weil wir keine Podiumsteilnehmer haben. Aber ich finde es unglücklich, wenn man den zuständigen Abgeordneten zuerst anspricht und der sagt, ja, wer ist denn noch da? Von der Idee her sollte es anders sein für zukünftige Podiumsdiskussionen. Kann jeder für sich selber machen. Am nächsten Dienstag, dem 6.9., fragen ruhig direkt an mich. Alles gut. Super. So. so. Ähm, für den 6.9. sind wir in, zu einer gemeinsamen Fraktionssitzung in Kiel. Ich habe meinen Kollegen in Kiel gerade eh angemeldet und auch schon Antwort bekommen, was bis jetzt an Presse- und Medienarbeit da geplant ist. Geplant ist, sie machen eine, Medien-, eine Einladung an die Presse und eine Pressemitteilung. Ähm, das müssen wir vor Ort noch mal klären, ob wir das vielleicht auch noch intensivieren können. Ähm, da würde ich auch bitten, dass wir ähm, mit zehn Leuten dahinfahren nach Kiel. Ob man es glaubt oder nicht, klingt verrückt, aber Technik funktioniert nicht immer. Ähm, und ich finde es äh, für die Außendarstellung fatal, wenn wir da mit neun Leuten hinfahren, die Technik funktioniert nicht. Und wir dann erklären müssen, dass wir nicht beschlussfähig sind und nichts passiert. Weil wir uns mit diesem Internet und dieser Technik nicht auskennen. Und dass etwas nicht funktionieren können, haben wir eben jetzt und erleben wir noch. Das kann einfach passieren, auch wenn alle noch so wohlmeinend sind. Ähm, deshalb, ich habe noch nicht, von, hab noch nicht neue, äh, zehn Zusagen, Christopher, oder doch? <lacht> Ich Wiederhole mich gerne an dieser Stelle. Pardon, mit Mikro diesmal. Zusagen gibt es bisher von Oliver, Guampi, Olaf, Moni, Frank, Lukas und Joachim hatte mir äh, zugesagt. Und Daniel. Daniel, wohl. Äh, Tose, mal auf. Genau, Daniel hatte dir zugesagt. Jetzt äh, kriege ich eine Antwort von ja. Toso. Du bist dabei. Ich hatte es nur nicht auf einer Liste, die äh, Britta rumgeschickt hatte. Macht ja nichts. Macht ja nichts. Moni meldet sich. Entschuldigung. Okay, dann ist Muni wieder raus, dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, habe ich, wenn Muni raus ist wieder. Tose Ach, dabei ist. Okay. So. Offen sind derzeit Michelle, Dirk, Nico und Dietmar. Dietmar hatte eine Äußerung gemacht, Ganz, wenn du dabei bist, super, wenn alles klar ist, ich habe nur diese Liste von Britta und habe sie mehrfach rumgeschickt, also insofern immer mit Nachfrage verbunden. Darf keine Rolle? Simone hat sich unter widrigsten Umständen dann auch bereit erklärt, aber nur, wenn es widrigste Umstände sind. Darf ich dich so wiedergeben? Äh, ja. Okay. Dann ist Simone, wenn ich das richtig sehe, dabei. Widrig <lacht> <lacht> oder nicht? Warte, ich bin jetzt nicht so, so verständlich. da war es gerade bei den rollen. Dann würde ich echt mal abwarten. Weil ich hatte nicht ist nicht okay. okay. Du, warst, du, ich warst, du hast auch... Ich kann es auch nicht mehr aussprechen. Jetzt sehe ich dir immer wie scheiß Kuh, aber... Nee, du hast ja auch abgesagt. Du bist ja auf der, denen, die sich geäußert haben, aber negativ, was okay ist. Ja. Nur zur Teilnahme. Michelle, du bist also dabei. Am 6. Anfang am 5. Stressig, ja. Gut. Dann entferne ich hier das Fragezeichen. Dann bleibt halt noch Dirk Nico. Bitte. Wahrscheinlich, du kannst dich natürlich auch sehr kurzfristig entscheiden. Ja. Dann müssen wir nur, oder das Hotelzimmer müssen wir natürlich irgendwann buchen. Bisher gibt es zehn. Das, mal, das mit Auch gut, sehr schön. Ähm, dann ist Nico noch offen. Vielleicht hast du dich schon geäußert, aber ohne dass ich es weiß. du wirst nicht da sein. Und Dietmar hatte sich dahingehend geäußert, dass er seine Entscheidungsfindung abhängig machen wollte von der Funktionsfähigkeit dieses Koffers. Jetzt ist er leider nicht da. Ich. Ich kann ihn aber gerne nochmal persönlich ansprechen. Aber wenn ich jetzt richtig zähle, dann haben wir so ungefähr 10, also rund 10. Ich gucke jetzt nochmal. Ja, dann ist ja Simone wieder dabei, wenn es dann nur 10 sind. Komm, fahren finde ich auch ein Altraum. Wann hast du denn Ich kann erst Dienstag morgen fahren. Also ich müsste dann um 5 Uhr losfahren. Ja, um vier. Oder um 4 ja. Das war das gerade. Und dann haben Sie eben den Tab wieder zurück. Ja, Mittwoch und morgen sind die 10 Schüler. Also, nein. Ne, deshalb ist es einfach ein Albtraum. Ja, okay, wir müssen das jetzt auch hier nicht diskutieren. Ich glaube, wir kriegen die 10 jetzt zusammen. Könnt mich ja nochmal ansprechen? Ich schicke das dann auch weiter. Also, irgendwie, wenn ihr beide noch euch einigt, also wirklich positiv, wäre schön, wenn ihr beide dabei seid. Ja, klar. Ne, halt Warum weiß ich nicht? Ich sehe ne? so es, ja. es, es ja. klar. Ja. Ja. Vielleicht mag der Dirk ja dann doch, wie auch immer. Ich wollte nur noch mal darauf hinweisen, es läuft, das Programm habe ich rumgeschickt, ich werde das noch mal aktualisieren, ich werde das auch weiterleiten an die Jan Leutert, damit wir die Themen für die Facharbeitsklasse festlegen können, alles läuft, alles gut, wir kümmern uns. Ich gehe mal ganz kurz dazwischen, lieber Mario, ähm, anscheinend läuft die Technik jetzt, wir sind in Wuppertal jetzt zumindest mhm. beim Olaf auf dem Ohr, Olaf, wenn du was sagen möchtest, wie gesagt, melde dich kurz und dann Mario, bitte schön. Gut, also wie gesagt, dann hätten wir den Teil, dass wir, ihr könnt euch aber vorstellen, dass es halt einfach nicht gut da ist. Ähm, nee, seit Mitte Juli läuft der Digitale Kompass, das was die Fraktion beschlossen hat, was eine Highlights des zweiten Halbjahres ist. Ähm, dazu werden wir am Samstag ähm, einen, einen Real-Life-Treffen in Köln haben. Wir bewerben das in den sozialen Medien bereits, auch mit den vier Köpfen, mit den Kurzvideos. Es stehen vier Gesichter für diesen digitalen Kompass seitens der Fraktion. Es wäre schön, wenn diese Gesichter des digitalen Kompass dann am Samstag auch da waren, werden, sein werden, so dass möglich ist. Auch gestern habe ich schon die Referenten gebeten, doch teilzunehmen. Wer übrigens noch nicht teilgenommen hat, auch im Internet, da darf jeder mitmachen, wir kontrollieren das auch nicht, ihr dürft doch dagegen stimmen, also das funktioniert. www.digitaler-kompass.de Ich bitte also wirklich teilzunehmen, sowohl im Netz, äh, als auch beim Real-Life-Treffen, als auch morgen am 31. ist nämlich eine mammelsitzung sitzung dazu. Auch da könnt ihr teilnehmen. mammel das war das, was diese Part um 9. Das war früher in der Partei so ein Gremium, haben wir viel gemacht. Ähm, da ist das jetzt morgen auch, wer am Samstag in Köln sein kann ähm, im Bürgerzentrum Deutsch, wäre schön. Erzählt von dem Teil, erzählt vom digitalen Kompass, wir haben bei den NRW-Tagen über 1000 Broschüren verteilt. Die Leute waren interessiert daran, die äh, hat das wirklich interessiert und hey, und die Idee, dass Piraten dieses Machen mit der Beteiligung äh, kam positiv an. Also es war Daniel, Das konnte man auch schnell loswerden, das war also nicht so, dass du es denen aufquatschen musstest. Nixus, du hast dein Mikro noch an. Ähm, deshalb würde ich äh, euch bitten, das alles machen. Und zu, but last but not least, wir haben zwei neue äh, Mitarbeiterkollegen in der Pressestelle. Das ist zum einen sitzt rechts von mir Steffen. Steffen, wisst ihr alle, ihr habt dem der Einstellung zugestimmt, äh, betreut die sozialen Medien. Und hinter mir, Jonas, steht doch mal auf. Jonas macht ein sechswöchiges Praktikum im Rahmen seines Masterstudiums Politikwirtschaft. Wissenschaft, Entschuldigung. Der war gut. Der war, ja, ja. Danke, danke. Das kriege ich heute nicht mehr hin. Ja, ähm, jetzt wisst ihr, wie ich ticke. Okay, das ist Jonas. Ähm, Jonas wird, ähm, möchte auch ein oder zwei Tage im Rahmen dieser sechs Wochen einen Abgeordneten begleiten. Da komme ich auf einzelne Abgeordnete zu, wo ich glaube, dass er was lernen kann. Ähm, wird er so viele von euch nicht betreffen. <lacht> ähm, nein, Jonas möchte es einfach aus den Feldern, die ihn interessieren. Ähm, dazu machen wir was. Ähm, das war's von mir erstmal. Ansonsten haben wir, ach ja, wir haben in letzter Zeit bei den Pressemitteilungen. Wirkung wieder erzielt in Medien, die wir, in denen wir lange nicht mehr vorgekommen sind. Äh, auch Breitband, äh, jetzt die letzte Breitband-PM ist aufgenommen worden von der Welt, von der FAZ. Äh, wir waren im Fokus mit Dietmars äh, PM, Komischer, oder es kommt wieder was, äh, wir werden wieder von überregionalen Medien wahrgenommen. Ich habe zwei Rückmeldungen, erstmal die Moni und dann der Daniel und dann der Toso, ich habe drei. Ja, meines Wissens ist diese Mammelsitzung am äh, Morgenabend null kommuniziert. Also die ist über keine einzige Mailingliste gegangen, äh, NRW oder so. Also ich glaube nicht, dass da irgendjemand äh, von weiß und äh, ich würde darum bitten, das vielleicht noch mal zu recherchieren. Also ich habe nichts gesehen. Äh, ich ich habe die letzten Tage geguckt, weil es angekündigt war. Ich hatte ja. mit Leuten gesprochen, aber ich habe nichts gesehen, dass ihr es an irgendeiner Stelle... Ähm, kommuniziert wurde. Dazu kann ich sagen, ähm, hatte ich, wurde mir gestern noch anders kommuniziert? In der Referentenrunde, muss ich prüfen. Genau. genau, sollte über den Landesverband an alle Listen gegangen sein, so hat mir das Uwe auch erklärt. Äh, müsste ich, frage ich aber nichtsdestotrotz nach. Danke. Auch der Termin am Samstag ist über die Landesverbandslisten verteilt worden, beides in einem, genau. Daniel. Ähm, Hat der Masch gemacht? Ja. Äh, zwei, zwei Sachen, ich frage mich. Also ich kann bezüglich... Ja, so fühlt sich an. Ja, ich, ich kenne das ja. Also ich weiß ja auch, wie gut das ist. Ähm, also bezüglich der, der Fraktionssitzung nächste Woche in Kiel... Ähm, also ich hatte ja im Vorfeld gesagt, dass ich nur dann mitfahre, wenn wir tatsächlich diese, diese 10 überspringen, damit wir da beschlussfähig sind, weil ich eigentlich passt das halt auch in meinen Terminkalender nicht wirklich. Ich würde das aber dann halt machen. So war ich jetzt auch mit, mit Mario tatsächlich verblieben. Ähm ich frage mich gerade, wie wir es irgendwie hinkriegen, dass ich Montag weiß, äh, ob wir tatsächlich diese 10 jetzt sind oder nicht, weil ich sehe da immer noch irgendwie Fragezeichen. Ich weiß nicht, ob Nixus dann noch mal eine Rückmeldung oder sowas geben kann. Ähm ich sage mal, keiner von uns will, dass ich Dienstagmorgen da bin und wir sind nur neun. Und das, ja, das kann durchaus als Drohung so aufgefasst werden. Ich weiß nicht, ob Nixus erst darauf antworten möchte, weil ich habe noch einen anderen Punkt. Ja, ich möchte gerne darauf antworten. Also ich habe jetzt inklusive Simone und Moni elf Leute mit festen Zusagen. Ihr müsst das noch fixen. Ohne euch sind es nur neun. Und Dietmar ist halt noch offen und Dirk auch für mich. Ich halte das einfach so fest, wenn jemand sagt, er hat sich noch nicht entschieden. Ich kann nicht mehr liefern. Wenn wir jetzt zu einer Entscheidung kommen, hast du deine Antwort. Sobald sie vorliegt, werde ich sie auch weiterleiten mit dem jeweils aktuellen Stand. Erstoso, erstoso, erstoso. Achso, okay, anderes Thema. Also, also Simone und ich wir haben das gerade gesagt, Nochmal. Ich fahre um 4 Uhr los, ich komme abends wieder, ich habe am, am anderen Morgen Schulausschuss. ich mache das im allerhöchsten Notfall. Dann möchte ich aber wissen, warum andere nicht können. Also ich fahre nicht, wenn irgendjemand sagt, ach ja, hm, passt mir nicht so gut. Ja, also hier gehen Leute her und sagen, wir machen das dann. Und das ist eine riesengroße Belastung, auch für Simone. Und manchmal habe ich das Gefühl, ähm, ohne da persönlich einzeln was unterstellen zu wollen. Aber manchmal weiß ich dann auch nicht mehr, warum ich das tue, weil äh, andere möglicherweise irgendwie, ja, ist ihnen nicht so gut in Kram passt. Und das finde ich nicht in Ordnung. Und jetzt bitte ich die, die wirklich können, dann jetzt auch zu sagen, ich fahre einfach mit, bevor halt eine Simone oder ich uns da wirklich ne, einen Arsch aufreißen, um das überhaupt möglich machen zu können. Ich würde noch mal, aber ich weiß nicht, darf ich? du es bei dem Thema immer noch dann? Oh, Nee, aber ich sehe jetzt keinen mehr, der zu dem Thema redet. Ich auch nicht. Alles ja. Go. Okay, also ich glaube, das Thema ist nicht abgeschlossen, weil Moni gerade ja auch was dazu gesagt hat. Ich teile das auch zu großen Teilen, wie auch immer. Aber ich wollte noch was, was Positives sagen, und zwar zum, zum NRW-Tag tatsächlich. Also Ich kann zum Samstag was sagen, ich war am Samstag quasi den ganzen Tag hier. Also erstmal erst noch mal eins, weil das ein bisschen negativ rüberkam. Natürlich waren nicht alle Abgeordneten hier. Wir hatten das, wir hatten das abgesprochen mit dem Bundesparteitag und so weiter und so fort. Äh, außerordentlich beschissene Situation, aber in der Konstellation jetzt tatsächlich nicht wirklich anders, ähm, anders machbar. Also da, ich sag mal, einen Haken hinter. Ich wollte einfach tatsächlich noch mal sagen, das war, das war klasse hier am Samstag. Also ganz herzlichen Dank an alle, die das irgendwie organisiert haben. Damit meine ich ausdrücklich nicht die Abgeordneten, ähm, sondern hier die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ähm, wer auch immer auf die Idee letzten Endes gekommen ist, ähm, die, die, die, die Beach zu machen und, und die Bar und so weiter und so fort, das war großartig. Mario hat ja gerade schon gesagt, er hat selber auch Feedback ich sage mal, hier aus anderen Fraktionen und Verwaltung und so weiter bekommen, das will ich einfach nur noch mal bekräftigen. Also, ich habe das auch, ich habe hier Abgeordnete aus anderen Fraktionen teilweise am Samstag mit dabei gehabt, die waren, ich sage mal, durchaus ein Stück weit neidisch darauf, weil die fanden das alle geil. Die hatten mehr oder weniger langweilige Stände bei sich und irgendwie nichts los, weil es wollte auch keiner bei 45 Grad oben im CDU-Foyer stehen. Das war einfach klasse, richtig geil, danke dafür, hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Und das, was Mario auch gerade sagte mit dem digitalen Kompass, die Dinger gehen. Ähm, Mario ist irgendwann auf mich zugekommen und hat gesagt, weil wir uns vorher schon mal so über die Thematik Infostände unter, unterhalten haben, hier die Teile müssen unters Volk gebracht werden. Ja, Dann habe ich mir ein paar von den Dingern genommen und also ich, ich habe auch schon Flyer den Leuten aufgeschwatzt. Ähm, aber das musstest du bei dem digitalen Kompass tatsächlich nicht machen. Das Ding funktioniert. Die Leute sind eigentlich auch durchaus neugierig, weil es thematisch halt eben auch mit uns eben verknüpft wird. Und die finden interessant, was wir da so aufgeschrieben haben und wie wir uns diese Sachen vorstellen, welchen Prozess wir da irgendwie gehen. Das war, das war gut, hat Spaß gemacht, klasse weiter, so mehr davon. Auch wenn du das Thema jetzt gewechselt hast, lieber Daniel, ja, aber ich habe jetzt Toso, Joachim Frank. Ähm, eine Anmerkung nur am Samstag in Köln zum äh, digitalen Kompass, das wird ja nicht die einzige Veranstaltung bleiben, denke ich mal. Das soll ja im Endeffekt. Das ist die Real die einzige. Danach soll es keine Präsenzveranstaltung mehr geben. <lacht> ja. ähm, nein, das ist tatsächlich äh, im Prinzip der analoge Teil des digitalen Beteiligungsprozesses. Das machen wir nur einmal, wo Bürger, die äh, wir wollten halt jeden mitnehmen, auch offline. Ähm, ja, weil es tatsächlich einen enormen Aufwand darstellt, sowohl das Ganze zu organisieren, als auch jeden zu einem Zeitpunkt mitzumachen. Ich glaube auch nicht, dass wir mehr Leute kriegen und momentan ist die Teilnahmequote auch nicht so toll. Also die Leute, die sich angemeldet haben, deshalb habe ich so Werbung gemacht, sind nicht so viele und viermal nicht so viele ist auch nicht schön. Ähm, Tut mir leid, also und wir müssen, äh, also wir haben es ähm, tatsächlich auf einen Termin gemacht, wir wollen es anbieten, es ist ein Teil, der gesamte Beteiligungsprozess ist aber vorzugsweise online angelegt, es ist ein ergänzender Bestandteil, genauso wie das Mammel. Ja. Ich würde hoffen, dass wir uns das vielleicht noch mal überdenken, ähm, weil ich glaube nicht, dass wir mit einem Termin so hinkommen. Ähm, es Dafür ist NRW auch, finde ich, einfach geografisch zu groß. Ich glaube nicht, dass deswegen jemand, sagen wir mal, von Detmold nach Köln fährt. Und der kann dann online, wir wollen ja genau die mit ins Boot holen, die eben nicht so online affin sind. Und dafür wäre es dann, glaube ich, schon geschickter, eine etwas breitere geografische Aufstellung zu machen. Ich werde das, wir haben am Mittwoch einen Joe wieder dazu, ich werde das direkt da reinbringen. Ja. Nee, brauchst du ja nicht. Ich kann ja den, deinen Vorschlag da reinbringen. Das tue ich doch gerne für dich. Da stimme ich dir doch zu, wie immer. Ja, als ebenso pflichtbewusster Bundesparteitagsteilnehmer konnte ich natürlich beim NRW-Tag nicht da sein, war beide Tage in Wolfenbüttel. Eine Frage an Mario. Du hast vorhin. Du hast vorhin gesagt, äh, etwa, erwartet etwa 1000 Besucher pro Tag. Ist mir was durchgeflutscht, haben wir einen Überblick, wie viel waren es tatsächlich? Ja und nein, ich meine nicht, dass sie gezählt werden, aber Grumpy kann mir ungefähre Zahlen, kann uns ungefähre Zahlen nennen. Jetzt mach. Vielen Dank, Michelle. Ja. Es waren am Samstag waren im Landtag ungefähr 12.000 Gäste und am Sonntag waren es äh, ungefähr 15.000 Gäste, die hier sich insgesamt für die Klamotten der Fraktionen interessiert haben. Und wie gesagt, das, was wir hier insgesamt an Material, an Kontakten und inklusive des Popcorns, dafür sind wir bekannt, Popcorn zu produzieren, ähm, Schon eine ordentliche Leistung gewesen. Mehr als ja, üblich. Noch mal eine Zahl ergänzend: Wir hatten ja diese Fotobox hier, wo sich äh, Bürger fotografieren konnten lassen mit Logo der Fraktionen, also eben auch in direkter Verbindung mit Piraten und Fraktionen. Und wir haben über 600 Fotos gemacht von Leuten, die sich freiwillig mit uns haben fotografieren lassen. Von, bitte? Natürlich. <lacht> Jetzt könnte ich sagen, wir können Sie ja fragen, ich habe ja alle Mailadressen und alle persönlichen Daten. <lacht> Gut, nach dem Insider ist Herr Frank jetzt dran. Ja, das ist jetzt aber Zufall, ne, dass ich da gerade dran bin. Nee, weil genau die haben wir natürlich nicht, auch wenn solche Fotoboxen in anderen Ständen, wo sie benutzt werden, durchaus zum Sammeln von Daten auch verwendet werden. Das, genau das haben wir bei unserer Box hier abgestellt. Sollte jetzt jemand zuhören, der sich da hat fotografieren lassen, kann er, halt, was das angeht, ganz beruhigt sein. Ich habe mich jetzt auch nur noch mal gemeldet, was sich ja so ziemlich jeder jetzt gemeldet hat, auch zum Thema Anwesenheit und wer war da, wer war nicht da wir hatten die, äh, die Verbindung mit dem Bundesparteitag und es war halt äh, so einige waren Samstag hier und Sonntag äh, Bundesparteitag oder umgekehrt. Ähm, ich denke jeder hat das beste getan, was er konnte, um präsent zu zeigen, dass wir hier waren im Landtag äh, war äh, super wichtig. Es <lacht> äh, ist jetzt schon alles gesagt oder viel gesagt worden, wie viele Leute hier waren. Ich habe äh, auch den digitalen Kompass an die Leute gebracht, habe hab da sehr viel Erfahrung äh, gemacht, wie die Reaktionen sind und habe äh, nicht nur solche gemacht, wie Daniel die gerade beschrieben hat, sondern habe auch Menschen getroffen, äh, wo man deutlich merken konnte, dass es schon sehr schwierig ist mit dem vielen Text, der da drin steht. Ähm und äh, ja, ich habe es versucht und ich habe auch jeweils eine ziemlich harte Position äh, dann gefunden, als äh, der ein oder andere fragte, wo denn die AfD hier ist. Ich gesagt, die gibt es hier nicht. Okay. Und dann auch ziemlich klar gesagt, dass äh, ja, die hier einfach keinen Platz hat. Und ähm, ja, das äh, soweit dazu, also dass wir da waren. Wir haben einen guten, guten Platz gehabt hier. Das sind sehr, ich würde mal sagen, fast alle, die in den Landtag kamen, sind auch hier vorbeigekommen. Oder haben es zumindest gesehen. das ist gut. Und... Ähm, das war der Tag und der Teil. Gut, bis jetzt habe ich keine weiteren Wortmeldungen mehr zu dem Teil. Das bleibt auch so. Dann danke Mario. Und dann ist jetzt Herr Hartmut dran, Top 3 Bericht des Fraktionsgeschäftsführers. Ja, von zwei Mitarbeitern hat Mario schon berichtet, der Steffen und der Jonas. Wir haben einen weiteren Referenten eingestellt in der sitzungsfreien Zeit, und zwar den Markus Dränger der jetzt für den Bereich Inneres zuständig ist. Wir haben das Bewerbungsverfahren zur Stellenausschreibung PUR Silvester 2015 Assistenzstelle abgeschlossen. Dazu liegt der Fraktion heute im nicht öffentlichen Teil eine Beschlussvorlage vor. Wir sind heute mit dem KfW in Wuppertal, wir sind morgen in Düsseldorf und es läuft heute auch das Kernthemenbarometer Nummer 3. Dazu möchte ich nur sagen, wir haben im Juni wir haben sehr hohe Zustimmungsquoten für unsere Themen bekommen. Das ist zwar keine repräsentative Befragung, aber ein äh, ziemlich gutes Meinungsbild, was sich da abzeichnet. Ich will nur sagen, ÖPNV hat im Juni... Unsere Fahrscheinfahraktivität 52% Zustimmung hat im Juli 58% Zustimmung von allen 500 Befragten. Cannabis hat 44% Zustimmung im Juni und im Juli 47% Zustimmung. G9 hat 60% Zustimmung im Juni und 62% im Juli. BGE hat 49% Zustimmung im Juni und 49% im Juli. Und die Frage, ob die Piraten hier im Landtag eine Bereicherung darstellen, haben im Juni 20% positiv beantwortet und im Juli 23%. 23 Und das ist im Wesentlichen, wer sich die Berichte, die habe ich ja verteilt, anguckt, wird sehen, dass das im Wesentlichen ein Witten-Effekt ist. Das heißt, in Witten war das, glaube ich, eine Zustimmung von 29%. Man sieht also da... Da, wo Piraten sehr aktiv sind, spiegelt sich das sozusagen auch in so einer Befragung durchaus wider. Wir haben bisher einmal das ähm, Verfassungsbarometer durchgeführt. Das machen wir nur alle zwei Monate. Äh, da ist die Zustimmung, was das Wahlrecht ab 16 betrifft, das, die Befragung war im Juli, 56 Prozent. Senkung der Hürden von Volksinitiativen liegt bei 45 Prozent. Ähm, Wahlrecht für Nicht-EU-Ausländer im kommunalen Bereich bei 57 Prozent. Individuelles Klagerecht bei 71 Prozent und dort liegt die Zustimmung für die Bereicherung bei 25 Prozent. Entschuldigung, da war Witten drin ne? und Witten hatte 29 Prozent. Das heißt eigentlich, ich, normalerweise die erste Befragung waren ja schon 20 Prozent Bereicherungsfaktor. Ich habe gemeint, das war sehr gut, das ist sehr positiv, aber es bestätigt sich, dass es immer wieder wiederholt ist. 20, 23, 25 Prozent erleben uns als Bereicherung. Eigentlich ist nur noch ein Transfer notwendig, dass diese Themen, das sind ja, äh, sind ja Themen, wo wir ein Alleinstellungsmerkmal haben, wenn die sozusagen der Fraktion auch zugeschrieben würden, müsste sich dieser Bereicherungseffekt eigentlich noch deutlich verstärken. Inwieweit dann aus Bereicherung auch eine Wahlentscheidung wird, ist natürlich noch mal eine zweite Frage. Zumindest zeigt uns dieses Kernthemenbarometer, dass wir die richtigen Themen haben mit Zustimmungsquoten von 40 bis 60 Prozent und wir haben auch einen hohen Sympathieeffekt, kann man feststellen. Heute läuft, wie gesagt, das Kernthemenbarometer Nummer drei. Mal sehen, ob sich die Ergebnisse dann bestätigen. Wir haben am Freitag den Referenten den Auftrag gegeben, die Haushaltsberatungen vorzubereiten. Das haben wir gestern noch mal konkretisiert. Der Haushaltsentwurf, der erste, wird ja heute aller Voraussicht nach vorgelegt und wir haben gestern den Termin 6.9. festgelegt für die ähm, Beiträge aus den einzelnen Bereichen, also die Zulieferung für die Beratung. Ähm, das soll also am 6.9. erfolgen. Äh, wir haben mittlerweile das Ergebnis der Lohnsteueraußenprüfung vorliegen. Wir müssen 383,97 Euro nachzahlen. Das ist eigentlich eine Punktlandung für jemanden, der sich mit solchen Sachen auskennt. Das ist also wunderbar. Wir haben auch die Sozialversicherungsprüfung im Ergebnis so zu erwarten, dass keine Nachzahlungen nötig sind oder überhaupt notwendig sind. Das wäre Die Beamten waren teurer. Gut, gibt es Nachfragen an Hartmut? Ein Moment, das scheint nicht der Fall zu sein. Dann machen wir weiter mit Top 4: Die Pflegekonferenz am 9.9. im Landtag. Bitte schön. Ja, Olaf, Moni und ich organisieren zusammen die äh, Pflegekonferenz. Sie wird hier in diesem Fraktionssaal stattfinden. Äh, es wird nächsten, genau, am 9.9. nächsten Freitag sein, von 17.30 Uhr bis 21.30 Uhr. Ziel ist, dass Pflegende, also Pflegende sind die Zielgruppe, die sollen sich vernetzen, die sollen sich organisieren. Es geht in Richtung äh, Organisation eines Pflegestreiks. Ähm, wir haben einen Referenten aus Berlin eingeladen, der in der Pflegeszene bekannt ist. Er wird über Rechte und Pflichten Pflegender was sagen. Die Sandra Lörs? Pflege am Boden wird über Aktivitäten, Kampagnen, Vernetzung und so weiter sprechen. Moni moderiert das Ganze und wir hoffen halt, dass wir damit zeigen, dass wir an der Seite der Pflegenden sind, vielleicht auch da organisatorisch äh, die unterstützen können. Und ja, Moni, hilf mir mal weiter, ich kriege den Satz nicht zu. Ähm, War schön. Ja. ja, so. Ja, und wir hoffen natürlich, dass, dass alle, die interessiert sind, sich hier auch einfinden werden. Also auch aus dieser Runde. Daniel. Vielleicht. Gibt es Fragen zu dem Thema Pflegekonferenz? Das. Ah, ich habe noch eine Ergänzung vielleicht. Dann Moni, dann Daniel mit seiner Frage. Ähm, am kommenden Wochenende werden diese Pflegeclips gedreht, die wir ja beschlossen haben. Und ähm, wir gehen im Moment davon aus, dass wir den ersten Teil dieser Clips, also den ersten auch, sage ich mal, auf dieser Pflegekonferenz, äh, zeigen Und im Grunde starten und dann auch hier schon die Bitte, die werden dann in äh, wöchentlichem Abstand veröffentlicht, ähm, das bitte fleißig äh, weiter zu verbreiten, dass es eine möglichst große Reichweite erhält. Also im Grunde startet mit dieser Pflegekonferenz dann so eine kleine Kampagne zum Thema Pflege, die wir halt dann auf allen Kanälen befeuern sollten. Ähm. Ja, vielen Dank erstmal. Ähm, ja, Nach der Stand der Dinge, bin ich ja da, aber darum, darum geht es jetzt gerade gar nicht. Ähm, worum ich einfach noch bitten wollte, ist hier alle Abgeordneten ähm, und auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das Ding halt nochmal so ein bisschen zu bewerben. Ich glaube, das ist bis jetzt noch nicht so ganz intensiv gewesen. Ich sag mal, außerhalb der, der entsprechenden Filterblase, die wir da ja durchaus haben, mit der wir ja auch durchaus gut vernetzt sind in dem Bereich. Ich kann euch einen Tweet von Olaf ans Herz legen, den er, ich glaube, gestern getwittert hatte. Der ist auch in dieser ominösen DM-Gruppe auch schon zitiert worden. Bislang haben drei MDL den Retweet. Da geht noch ein bisschen was, das ist gar nicht so kompliziert mit dem Retweeten, das ist eigentlich nur einmal klicken. Also macht, macht einfach ein bisschen Werbung, zumindest in den sozialen Medien. Und noch schöner wäre natürlich, ein bisschen Werbung zu machen, wenn ihr eben Menschen habt, die im Pflegebereich arbeiten, dass eben äh, da ein paar Leute dann auch tatsächlich hier sind. Ich glaube, das wird eine ganz gute Veranstaltung. Jo. Bin ich wohl? Bin ich wohl? Können wir gleich gehen, wenn das Mikro wieder aus ist. kann man auch ziemlich verarschen. Da ist er, hier, da, guck. Mal rein. Ist ja egal. Also, so. Mit 20 Piraten wahrscheinlich. Ja, das wäre doof. Ich guck noch mal. Gut, ähm, gut. weitere Fragen habe ich jetzt nicht gesehen, dann würde ich weitermachen mit Top 5, das hatten wir gerade schon ein bisschen angerissen, Beteiligungsprojekt Digitaler Kompass. Gibt es dazu noch was zu sagen? Wir haben das vorhin so ein bisschen in, den, in die Pressestelle mit reingezogen. Ja. Nein? Oder? Gut. Dann machen wir Top 6, Bericht des Vorstandsreferats. Der Nixus sitzt da und ist jetzt völlig überrascht, dass ich ihn so schnell dran nehme. Keinesfalls, ich bin natürlich äh, vorbereitet, da ich der Tagesordnung auch folgen kann, Michel. Ähm, ja, Wir haben uns zum ersten Mal wieder im Kernarbeitskreis getroffen, haben ein paar Vorbereitungen über die Plenarphase gesprochen, Haushalt wird Schwerpunkt sein, das ist klar. Hier auch noch mal klargestellt, dass fertige Texte geliefert werden, dass es eine Generalabrechnung mit der Regierung geben soll und muss, diesmal auf den Punkt gebracht für die letzte Amtszeit, haben dann, und da möchte ich mich jetzt nur kurz fassen, da das auch so ein bisschen mit Strategie zu tun hat, warum, weshalb, wieso und was da passiert, es werden noch ein paar Anträge kommen. Voraussichtlich äh, gehört da oder zu das Thema Verschlüsselung. Aktuell fördert das die Landesregierung. Die Bundesregierung will aber Backdoors einbauen lassen. Also da wird was von uns kommen. Das gleiche gilt für CETA. Äh, auch da werden wir aus gegebenem Anlass das können wir dann gerne auch in einem nicht öffentlichen Teil. Ich habe Geduld. Gut. Okay. Ähm. okay, jetzt hast du mich ein bisschen rausgebracht mit diesem Blick so, das hast du wahrscheinlich beabsichtigt. Ähm. Wir können gerne in einen NÖ teil Mitarbeiter öffentlich, vielleicht noch mal die Hintergründe der Entscheidung, das jetzt und wie wir das machen, äh, diskutieren, aber das sind Initiativen aus den Kernarbeitskreisen, die auch persönlich zugeordnet sind, den Referenten und umgesetzt werden. Es wird da Anträge geben. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird in der Plenarphase die Große Anfrage zur Digitalisierung der FDP behandelt werden. Auch das ist verteilt. Uwe wird sich darum kümmern und mit Unterstützung von anderen Referenten. Und dann ist zu erwarten das Transparenzgesetz, dass wir darauf vorbereitet sind. Auch darüber haben wir uns unterhalten. Äh, Packi ist unser neuer Bundesvorsitzender, das ist auch keinem entgangen. Wir haben überlegt, ob da sich vor oder nachteile daraus ergeben könnten für die Arbeit der Fraktion, Landesverband. Festgestellt wurde einheitlich, dass Paki bestens vernetzt ist hier mit der Fraktion. Er ist ja auch in gewisser Weise Mitarbeiter. Es wird also durchaus positive Aspekte geben, die wir nutzen können. Also, dass der Bundesparteivorsitzende oder die Bundespartei auch gewährleisten kann, dass gut mit der NRW-Fraktion zusammengearbeitet wird, auch im Hinblick auf die Wahlkampfphase. Breitbandausbau, ja, das war noch nochmal Thema, wir werden es nicht noch nochmal angehen, was auch immer da ansteht. Es gibt aktuelle Äußerungen mal wieder von Seiten der Regierung, aber wir haben alles getan. Es war auffällig, dass im Sommerinterview irgendwo auftauchte, wir hätten da nichts gemacht. Tatsächlich können wir dokumentieren und belegen, dass wir alle Anträge zur richtigen Zeit gestellt haben, dass wir die richtigen Forderungen gestellt haben, dass wir von Anfang an dabei waren und wir werden da nicht weiter aktiv werden. Frank hat dann noch in dem darauffolgenden Arbeitskreis relativ ausführlich nochmal das Thema Türkei und unsere Position erörtert. Das ist aber mehr so ein übergreifendes Ding. Da tut sich was. Konflikte werden hier nach Nordrhein-Westfalen getragen. Da gab es einige Beispiele für. Es ging um das Verhältnis oder es geht um Absagen von Demonstrationen, wie wir uns dazu positionieren. Aber vielleicht kann der Frank, da ich da irgendwann raus musste, selber noch ein paar Sätze dazu sagen, muss nicht. Es ist okay, es ist nur wichtig, dass das Thema war. Also klar, wir müssen uns verhalten, aber wir müssen da jetzt nicht aktuell Anträge formulieren und das steht aus meiner Sicht, unserer Sicht oder das Ergebnis des Arbeitskreises auch nicht an. Äh, ich lasse es mal dabei. Ich würde gerne noch über die beiden Themen Anträge zu CETA und Verschlüsselung in dem gegebenenfalls folgenden Nicht-Öffentlich-Teil was sagen. Das ist aber von euch abhängig, ob ihr das wollt. Das war es erst Gut, gibt es Fragen zu dem... Hui, der Ton, cool. Ich habe da zwei Stück, erst Toso, dann Olli. Franks Hand verschwindet immer hinter diesem Hintergrund. dem bärtigen, genau. Gut, dann Toso, Olli, Frank. Anscheinend hast du eine haarige Hand, Frank. Ähm, <lacht> Nixus, ähm, gestern tickerte noch nochmal durch äh, diverse Nachrichtenkanäle, dass äh, die Bundesregierung jetzt explizit plant, Freifunkinitiativen aus einer steuerlichen Bevorteilung auszuschließen. Ähm, habt ihr da jetzt auch schon was auf dem Schirm? Ähm, bis jetzt gab es da so eine relativ schlecht, gefassten, äh, schlecht gefasste Anweisung ähm, vom, vom Bundesfinanzministerium, ähm, wo man äh, durchaus quasi noch äh, Ermessensspielraum hat. Jetzt soll das explizit, äh, waren jetzt Freifunkinitiativen explizit benannt, dass sie niemals als, ähm, äh, als gemeinnützig äh, anerkannt werden können, weil damit würde man ja äh, der... Äh, der kommerziellen Konkurrenz äh, äh, quasi eine äh, Steuervorteilkonkurrenz ähm, äh, davor setzen. Ich finde das ganz interessant, würde man das Paradigma auf Kultur und Soziales äh, überleiten, dann würde diese Bundesrepublik aufhören zu existieren von einem Tag auf den anderen. Also die Begründung ist lächerlich. Ähm, habt ihr das auch schon auf dem Schirm? Wenn nicht, sollten wir da zügig was zu tun. Also ich gebe Ihnen in der Einschätzung recht, aber das ist gestern nicht hermetisiert worden. Und ich werde aber noch mal mit Marbo drüber sprechen und Uwe gegebenenfalls. Lukas wäre natürlich auch der Ansprechpartner auf Abgeordnetenseite, aber danke für den Hinweis einfach. Kurzhinweis, er sagte jetzt, zu Breitband machen wir jetzt gerade nichts. Zum Haushalt ist es natürlich, wie ich sehe, zumindest dann doch noch relevant. Äh, wurde denn gestern auch zum Haushalt äh, und Umgang gesprochen? Es ging ja eine Mail rum, aber ähm, vielleicht kannst du noch mal sagen, äh, wie, was die Abgeordneten zum Beispiel jetzt äh, die nächsten Teile tun müssen. Also, ich würde natürlich immer gerne sagen, was die Abgeordneten tun sollten, aber das kann ich nicht. Äh, ich kann höchstens Wünsche äußern. Nee, tatsächlich, ich hatte das erwähnt, wir haben äh, uns noch mal wie immer, Marburg war da, David war da, auch äh, zum Thema Haushalt äh, darüber unterhalten. Es ist diesmal ganz klar die Gelegenheit oder die letzte Gelegenheit, da es auch ein vermutlich äh, Haushalt ist, der nur für einen Teil des Jahres gelten wird in seiner endgültigen Fassung. Ähm, es ist wirklich die Abrechnung fällig so, mehr denn je und es ist ganz klar nochmal an alle Referenten und Referentinnen <lacht> die Aufforderungen ergangen, äh, auf einer der vier 4 seite aus Ihrer Sicht zusammenzufassen, was die Regierung versäumt hat zu tun oder was sie vielleicht sogar getan hat, da gehört das natürlich auch dazu, das wird sicherlich auch von Linus bearbeitet werden und äh, es sollen fertige Texte kommen. Die Abgeordneten können natürlich in Zusammenarbeit mit den Referenten in den Fachbereichen ihren Beitrag dazu leisten, das ist ja klar, dass ihr da auch gefordert seid, aber das steht an. Und dann wird ein Team die Rede halten. Eine Woche vorher sollen die Texte vorliegen. Also, es sollte eigentlich alles bestens klappen. Wir haben gestern in der Referentenrunde nochmal das Datum auch gefixt, eine Deadline gesetzt für alle Referenten und Referentinnen. Sollte also laufen. Und Michelle geht dann sicherlich gut präpariert in die Haushaltsrede. Wir haben aber auch festgestellt, es wird ja ein Tag Haushalt geben. An zwei weiteren bisher bekannten Plenartagen wird also Platz für thematische. Anträge geben, wobei natürlich uns bewusst sind, da gab es auch eine Entscheidung zu dem Thema G8, G9, wenn wir Schwerpunkte setzen wollen, die wir Öffentlichkeit kriegen wollen, verschieben wir die auf, ein, auf das Plenum danach, weil dieses Plenum natürlich von der Berichterstattung, Berichterstattung schwerpunktmäßig sich mit dem Haushalt beschäftigen wird. Der Mann mit dem unsichtbaren Arm. Ich wollte nur <kühlen> ergänzen für den den's, äh interessiert, weil Nixus das angesprochen hatte, also Thema Türkei, ich glaube, wir kamen drauf, weil irgendjemand fragte, wie stehen wir zur Türkei und äh, nach den ganzen äh, Dingen, die gerade so passieren und die Frage lässt sich natürlich so überhaupt nicht beantworten, wir haben, glaube ich, sieben einzelne Punkte heraus definiert weil, und weil du es gerade angesprochen hast, ist das Thema äh, Demo in Köln, beziehungsweise, also einmal die Demo, die es ja schon äh, gegeben hat, ähm, AKP-nah und die jetzt angekündigte Veranstaltung, die auf recht obskure Weise, ähm, äh, ich sage mal, nicht so stattfinden konnte, wie sie beantragt war, nämlich als Fest im, im, im, im äh, Möhersdorfer Stadion, äh, wird jetzt eine äh, Demo sein äh, der Kurden in Deutschland im Stadtgebiet von Köln und das hat sicherlich einen wesentlich höheren Aufwand für die Polizei als die Sicherung, wenn es denn notwendig gewesen wäre, des Münnersdorfer Stadions. Also ich weiß nicht, ob der Polizeipräsident sich da einen Gefallen getan hat. Also nach aktuellem Stand werden die Kurden, die Naftaf-Vereinigung, ihr Demonstrationsrecht in Anspruch nehmen und eine Versammlung in Köln machen am 3. September, jetzt am kommenden Samstag. Das war eine fehlende Information für die, die gestern dabei waren und für alle Welt, die es zukommt. Okay, erst lange. Ich möchte noch eins ergänzen. Es gibt noch einen Punkt, den hatte ich eben vergessen zu erwähnen. Jetzt muss ich jetzt mal selber vorlesen hier, der Abschlussbericht der Bund-Länder-Kommission zur Medienkonvergenz wird wohl vorgelegt und wir werden dazu einen Bericht anfordern, das ist auch bei Uwe angesiedelt, das Thema in Zusammenarbeit mit L natürlich. Ich wollte das nur noch erwähnen für die betreffenden Abgeordneten. Das war's, das Hinweis noch. Gut, dann gebe ich noch einen letzten Hinweis. Weil gerade auch das Verhältnis zur Türkei angesprochen wurde. Wir hatten gestern auch ein bisschen das Thema DITIB in der Vorstandssitzung ähm, thematisch. Ich habe ähm, erzählt, dass ich letzte Woche, ja, dass ich letzte Woche Donnerstag äh, zu einem Treffen dieser Gruppe äh, Forum für Statusfragen wieder war und ähm, dass da, dass wir da besprochen haben, dass wir inhaltlich erstmal jetzt uns nicht weiter äußern werden, sondern stattdessen der Auftrag des Gutachters ausgeweitet wird auf das aktuelle Verhältnis bzw. die aktuellen Umstände, eventuell geänderten Umstände zum Thema DTIP. Wir werden dieses Gutachten jetzt erstmal abwarten und ich werde zu der ganzen Situation und der ganzen Sachlage, das habe ich dann gestern auch zusagen müssen, weil wir gemerkt haben, dass doch äh, so einige Fragen offen waren. Ähm, entweder nächste Woche oder übernächste Woche, wahrscheinlich eher übernächste Woche, äh, mal so, ein, so ein einen kleinen Vortrag vorbereiten, damit man mal weiß, ähm, worüber reden wir da überhaupt, ähm, wer ist da in welchem Beirat, in welchen Verhältnissen und was machen die eigentlich und wer trifft am Ende Entscheidungen und so weiter und so weiter. Dann hat sich der Grumpy erledigt. Na dann. Gut, gibt es äh, weitere Fragen? Nein, gibt es überhaupt Fragen? Bis jetzt war es nur Anmerkungen. Oder Anmerkungen. Oder irgendwas anderes. Sehe ich nicht. Alles klar. Dann danke dir, Nixus. Dann kommen wir zu Top 7. Vorbereitung der Plenarsitzung 14., 15., 16. September. Jetzt haben wir gerade schon ein, zwei Themen gehört. Die Frage, wie immer, zwei Wochen vorher, äh, also eine Woche vor dem Antragsfreitag, ihr wisst schon, ähm, gibt es Themen, die konkret in der Mache sind, gerade bei euch? Was haben wir auf dem Schirm? Simone Toso, bitte schön. Also konkret in der Mache ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber Olaf und ich haben uns gestern sehr lange mit einem äh, Bürger unterhalten, der uns eine sehr interessante Anregung gegeben hat, die man wahrscheinlich auch relativ schmerzlos in einen Antrag spülen kann die aber eventuell dann Richtung Hauptausschuss gehen würde. Das heißt, bevor ich das jetzt hier laut formuliere, würde ich da lieber dann nochmal das Gespräch mit dir suchen. War, ist aber eine, eine schöne Sache und ich denke auch ein nicht so komplizierter Antrag oder so, wie auch immer. Also ich habe vage, könnte ein Antrag werden. Ja. Hm? Ja, zwei Dinge, zweiter Teil unserer Antragsserie, digitaler Wandel in der Arbeitswelt ist, betrifft den, den Fortbildungsrahmen. Bis jetzt kann man beispielsweise, kleines Beispiel, Bildungsurlaub zwar in NRW machen, aber nur als Präsenzveranstaltung. Aktuell nicht als Webinar, Online-Veranstaltung oder sonst was. Da hinken wir ein bisschen hinterher. Selbstverständlich müssen wir dazu Regelungen finden. Das ist konkret in der Mache, dazu habe ich nicht dazu, zusätzlich als zweiten Punkt habe ich noch eine Anregung bekommen eines Menschen, der auf ein E-Mobil angewiesen ist, der wies darauf hin, das habe ich auch schon glaube ich mal an dein Team weitergegeben, Olli, der wies darauf hin, dass es jetzt total toll ist, dass die ganzen Städte jetzt so E-Mobil-Zapfsäulen hinstellen aber dass sein Steckersystem überhaupt nicht kompatibel ist mit so normalen E-Scootern oder E-Rollis. Und es wäre halt total schlau, das mal zu kombinieren, weil wenn da schon Saft dran ist, dann könnte das ja auch für bereits bestehende E-Mobilität ähm, helfen, nicht nur für die in Zukunft geplante. Fand ich eine super schöne äh, Anregung und äh, sollten wir aufnehmen. Gut, gibt es weitere Ideen für Anträge für das nächste Plenum? Die ist jetzt schon... Nixus? Ja, der David liest darauf hin, dass die Lieblingsthemen, ich denke, es ist nochmal verschoben, also Dispozinsen kommt was und auch mal wieder Steuerschlupflöcher mit irgendeinem Spezialunterthema. Ich habe das Stichwort gerade nicht parat, aber es wird was kommen. Es wird das mit dem Energiebereich was kommen. Und wie gesagt, die beiden eben genannten Themen, CETA-Verschlüsselung, würde ich gerne gleich noch was zu sagen, aber das wird schon... Also wir haben einige Themen parat, die auch... Gut passend zu unseren Kernthemen. habe ich? CETA-Verschlüsselung. CETA wird verschlüsselt. Also zu den Energieanträgen, es sind zwei wirklich so gut wie fertig in der Pipeline. Ob wir die jetzt aber schon im September stellen oder das noch verschieben, das klären wir diese Woche. Das hängt ein bisschen davon ab, was sonst zur so Tagesordnung ist. Es ist ja viel Haushalt, die müssen ja nicht unbedingt untergehen in unserem so Haushaltsplenum. Deshalb. Gucken wir mal, wann wir die stellen. Weitere Themen sehe ich jetzt nicht. Gut, dann haben wir da die Sammlung aufgemacht. Die entsprechenden Leute reden miteinander schick. Über die gemeinsame Fraktionssitzung in Kiel haben wir... zusammenhabe, welche Themen da in deren Arbeit, also es wird so als Gruppen gebildet werden von Abgeordneten, von uns Abgeordneten aus SH und wenn Themenwünsche jetzt da sind, würde ich die so weiterleiten, jetzt möglichst heute noch, also es ist nur eine Bitte in die Runde. Es gibt natürlich, ich benenne euch oder die teilnehmenden Abgeordneten mit ihren Fachthemen, ich sehe, der Frank meldet sich und ich hoffe auf das Thema Transparenzgesetz, das habe ich aber eh schon aufgeschrieben, also das wird sicherlich Thema sein. Der Frank. Ja, das wollte ich jetzt gerade mal fragen. Wir hatten ja schon kurz, also Transparenzgesetz, ich habe auch mit Wolfgang Luder äh, gesprochen, auch äh, dazu. Aber innere Sicherheit hatten wir auch gesagt, wollten wir in der Arbeitsgruppe. Hast du auch, ne? Genau. Hm. Dann bin ich zu. Gut. Kommen wir jetzt zu Top 9: Open Antrag. Der Grumpy. Der Grumpy möchte. Genau. Ähm, haben wir ganz kurz, ja. Es ist einiges in der Sommerpause auch eingegangen, wurde jetzt verteilt und wird dann nächste Woche reinkommen. Gibt es Fragen, Anmerkungen? Monsieur? Leise, laut, okay, gut. Dann kommen wir zu Top 10, Berufung eines Mitglieds in den Stiftungsrat der Stiftung Umwelt und Entwicklung Nordrhein-Westfalen. Ich glaube, Grumpy, das ist keine gute Idee, wenn du jetzt gehst, weil du solltest da was zu sagen. Kleines Raucherpause, da könnt ihr euch besprechen. Also genau, wir haben eine Einladung, es gibt ganz klassisch den sogenannten Stiftungsrat der Stiftung Umwelt und Entwicklung Nordrhein-Westfalen. Ich wollte... Äh, da gestern noch kurz mit dem Danabot darüber gesprochen haben, zeitlich hat sich das dann leider nicht mehr ergeben. Ähm, wir haben aufgrund einer Satzungsumstellung halt dort einen Sitz von, äh, steht nunmehr auch der Piratenfraktion, also ein Mitglied der Piratenfraktion zur Verfügung, ähm, ist ausgelegt, wenn ich mich jetzt nicht irre, auf drei, auf vier Jahre ähm, und wir könnten halt ein Mitglied dieser Fraktion dorthin entsenden. Dies können wir heute machen, aber es reicht auch noch nächste Woche. Damit wir dann halt erstmal darüber sozusagen befinden, ähm, ob und wie wir könnten. Ja, Toso? Meine persönliche Meinung ist, das Umwelt ist, glaube ich, der. Ich halte das für alternativlos. Ja, nur trotzdem. Ich wollte dann einfach ja, noch ja, mal Frau hingehen. Merkel. Ich wollte halt ganz einfach noch mal hingehen euch allen das Ganze dann jetzt einmal zuschicken, dann können wir drüber gucken, können überlegen, wer möchte kandidieren und dann können wir das nächste Woche eben eintüten. Das war nur sozusagen schon mal die Ankündigung. Ja, dann machen wir das so. Dann schicke, das er, Dann schicke er das herum. Wir sind beim Punkt Sonstiges. An Achso, nee, hat jemand noch Ideen, Fragen, Anregungen? Nein, ich sehe keinen aufspringen und zum Mikro rennen. Äh, sind wir beim Top Sonstiges. Gibt es noch was zum Thema Sonstiges? Die Simone. Ja, kurz eine Ankündigung, die ich aber noch offiziell auch über die Mailinglisten und sonst wie streuen würde. Wir haben uns jetzt gestern final entschieden, dass wir für alle, die nicht nach Berlin zur 10 jahres fahren, hier äh, eine nrw zehn jahre piratenpartei Party machen in dem Sinne, dass wir grillen am Chemnader See. Wir haben den Grillplatz dort gemietet und würden uns freuen, wenn dann am 10. 9. ab 15 Uhr möglichst viele dann zu unserer Grillfest erscheinen. Bitte? Eine Mitbringparty, wie gesagt, ich werde das noch ausführlich auf der lrw mailingliste und ansonsten verbreiten und äh, nein, ich werde keine 500 Sticks für das Event kaufen, aber genau. Aber ansonsten könnt ihr ja auch schon mal schauen, ob wir Zeit haben, ob wir das einrichten können. Ich würde mich über möglichst viele äh, Menschen freuen, die an dem Tag nach Bochum kommen. Danke. Ja, hi. Habt ihr schon gesehen, dass ich hier rumlaufe und äh, Fotos mache und Twitter bespiele. Und mir ist aufgefallen, dass es in letzter Zeit halt ähm, aufgrund der Vielzahl von Abgeordneten oder von Leuten, die Zugriff auf den Account haben, nicht besonders kohärent auf äh, Twitter zuging, was Retweets und so weiter anging. Ähm, deswegen ähm, geht es darum, dass die Pressestelle in Zukunft den Twitter-Account betreut. Und deswegen habe ich das Passwort geändert. Das heißt, ich wollte es hier noch meiner Fraktionssitzung ankündigen, damit auch gleich Rückfragen und Anmerkungen kommen können. Ja, ich weiß noch nicht, wann man das merken wird, aber ähm, geht auch immer noch, noch geht es, wenn man eingeloggt ist, ja. Hat ja, ja. ja, ja, ja, ja. ja, das ist auch was damit schon? Es gab ja gestern irgendwie eine Bemerkung wegen einem sehr komischen Retreat, der jetzt nicht gerade unserer politischen Linie entsprach. Ich denke, also es ist nachvollziehbar, dass ihr euch da entschlossen habt, da jetzt mal einen Cut zu machen. Ist das geklärt worden? ja. Es also, wäre nett, wenn du das auch klären könntest, weil es wurde ja auch gefragt, woher das okay, kam. Okay, ich weiß noch nicht, wie das mit der Reihenfolge dran ist. wenn man Bitte. Ja, okay. noch sind wir bei der ähm, Also gestern war zufälligerweise wirklich ein Präzedenzfall, dann, äh, weil da dann nämlich dann von Gutmenschen Keule etwas geretweetet wurde. Allein schon der Name ist, finde ich, für einen Fraktionsaccount nicht besonders äh, sinnig zu retweeten, weil ich gerne eigentlich den Account benutzen möchte, um so ein bisschen sozusagen das Tor aus der Bubble heraus zu machen also wir haben ja eine ziemliche Bubble um uns rum und äh, wenn man das so begreifen möchte hat jeder sein eigenes Schiff mit seinem Twitter Account und der Fraktionsaccount ist so das Flaggschiff was dann mal nach außen vorstößt und mal guckt und andere Gewässer erkundet als die eigene Filterbubble und bei dem Ding war es dann so dass äh, jemand das gesehen hat dass wir den grübelten haben und dann habe ich es zurückgezogen, wie ich auch schon ein paar andere Retweets vorher zurückgezogen hatte, was ich in Zukunft halt nicht mehr machen möchte, weil Rückziehen einfach nicht gut ist ähm, in sozialen Medien oder Löschen oder Ähnliches. Ähm, woraufhin dann jemand einen Screenshot gemacht hat davon und gemeint hat, hey, das war gerade ein Retweet, ähm, warum ist es jetzt nicht mehr da, gibt es für euch da irgendwelche Störungen? Und ich habe dann einfach nur zurückgeschrieben, wir arbeiten dran. Und ähm, damit haben wir jetzt daran gearbeitet und es geklärt, falls, noch, falls keine Einwände mehr kommen dazu. Gibt es zu dem Thema noch jemanden? Daniel. Ja, ähm, danke dir erstmal. Also ich glaube, man hat ja in den letzten Tagen auch schon äh, sowieso viel gemerkt, dass du dich da äh, ja, ganz intensiv dran gesetzt hast. Wir waren ja Samstag hier auch ein bisschen äh, gemeinsam unterwegs und so weiter. Das finde ich alles gut. Ähm, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich es gut finde, dass die Abgeordneten keinen Zugriff mehr auf den Account haben. Das, da, weiß ich nicht, muss man, muss man noch mal sehen. Gut fand ich das für mich, also ich, hab, ich, ich kann, nur, kann nur für mich reden, ich habe den 20-Piraten-Account nicht dazu genutzt, um irgendwie jetzt eigene Tweets sozusagen, also über den 20-Piraten-Account Tweets irgendwie abzusetzen, dafür habe ich einen eigenen. Aber ganz praktisch war es natürlich zum Beispiel dann eben auch nochmal ein, eigenen äh, Tweet irgendwie zu featuren, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, das hat ja der ein oder andere von uns auch getan. Und so verstehe ich ja auch durchaus unseren Account, dass er das auch tun soll. Ähm, darauf kann ich verzichten. Würde aber für dich auch so ein bisschen oder für die Pressestelle insgesamt bedeuten, dass ihr natürlich äh, sehr aktiv überwachen, beobachten müsst, was wir letzten Endes so auf Twitter ähm, an positiven Dingen treiben, die dann auch irgendwie äh, verbreitet werden können. Korrekt. Mario will was dazu sagen, Steffen. Ähm, der Punkt ist, dass wir mit Steffen das jetzt auch können. Vorher waren wir nicht in der Lage, das zu, das zu machen. Ähm, das werden wir auch nicht 24-7 können. Ähm, wie die FAZ gerade schreibt, gibt es ja neue Arbeitskräfte, die das für weniger Geld machen. Ähm, so gesehen, vielleicht doch bald. Ich gehe von eurem Einverständnis aus. Ähm, nein, tatsächlich äh, ist es der, der Punkt, dass wir. Ähm, mit einer gewissen Sprache raus wollen, auch der Facebook-Account wird so betreut, auch andere werden so betreut. Und natürlich wollen wir die einzelnen Abgeordneten stärken. Das ist sogar Teil dessen. Die sollen eben nicht im 20-Piraten-Account untergehen, sondern herausgehoben werden dadurch. Das heißt, unser erstes Ziel ist es auch, die guten Tweets der Abgeordneten zu featuren und dann über eben über alle Ebene, um das persönliche und das emotionale noch weiter herauszustellen, weil jeder Abgeordnete hier, wenn ich eins gelernt habe, dann das ist sehr individuell. Und der 20 Piraten Account wird dann etwas schwammig und wird zur gesichtslosen Masse und das können wir besser. Und jetzt haben wir eben auch durch die Verstärkung der personellen Kapazitäten die Möglichkeit das besser zu machen. Das wird bei dem einen oder anderen dazu führen, dass er am Anfang ein, zwei, drei Retreats weniger hat, andere kriegen mehr. In der Summe glaube ich, dass wir die Abgeordneten besser darstellen können dadurch. Die Retreat-Gruppe gibt es ja immer noch, wo man dann halt Vorschläge machen kann, ähm, was man gerne... dem ganzen wuß dann irgendwie untergeht bei dem, was da alles reinkommt. Das ist Chat. Bei der Retweet. Haben wir noch was zu dem Thema? Den auf, aber ich Nein, nächstes Thema, wir sind bei sonstiges. Ich hatte den Nixus ja, noch. Ähm, ja, ich bitte um eine kleine Korrektur im Protokoll. Paki ist nicht unser neuer Bundespräsident. Paki ist unser neuer Bundesvorsitzender. Ja, war die ähm, Ich habe das aber vielleicht selber gesagt. In, äh, Cool wär's, ja. Paki ist unser neuer Bundespräsident, ich, ähm, okay. nee. ich habe es korrigiert. Äh, tatsächlich okay. Tatsächlich wollte ich das aber die Gelegenheit nutzen. Das Thema Bundespräsident steht durchaus noch an. Ich weiß nicht, ob das sein Weg aus der Vorstandsrunde in die Strategieteile nicht öffentlich gefunden hat, sonst würde ich das gerne noch in einem nicht öffentlichen Teil thematisieren. Ich Steht halt nicht drin inhaltlich. Aber egal. Ich wollte nur darum bitten, das noch nicht zu vergessen. Bitte? Nee. Also ich Gut. Sonstige, sonstige. Dann sehe ich zu sonstige keine Wortmeldung mehr und wir sind am Ende des öffentlichen Teils. Raucherpause bis fünf nach halb. Und Umbaupause. Bis gleich. Ah, auf Wiedersehen, lieber Stream, liebes Video, liebes Wuppertal, aber nicht das Car-Office. Ja, ja, nein, nein, Stream und so weiter, es ging jetzt alles ein bisschen schnell. Bis fünf nach halb, zwölf Minuten, das reicht für eine Zichte. Tschö.